Wie kann man in Lime Survey zwei oder mehr Gruppen bilden und diesen Gruppen von Befragten dann unterschiedliche Fragen zuweisen? Darum soll es in diesem kurzen Video gehen. Ich habe dafür eine kleine Umfrage hier erstellt, die noch komplett leer ist. Und deshalb will ich hier zunächst mal eine Fragengruppe, nenne die einfach mal Fragengruppe 1. Und dann möchte ich innerhalb dieser Fragengruppe eine Frage hinzufügen. Also gehe ich hier auf Speichern und Frage hinzufügen. Die erste Frage, die ich jetzt erstellen möchte, die soll eine Zufallszahl generieren. In dem Fall, wenn ich zwei Gruppen bilden möchte, einfach die Zufallszahl 1 oder die Zufallszahl 2. Und im zweiten Schritt kann ich dann die Fragen definieren, die sich auf diese Zufallszahl dann beziehen sollen. Das heißt also, der erste Schritt ist jetzt eine Frage zu erstellen, die die Zufallszahlen generiert. Und dafür nutzt man eine Frage vom Fragetyp Gleichung. Ich nenne die Frage auch einfach mal Gleichung, damit wir das gleich wieder erkennen können und dann will ich hier beim Fragentyp bei den Maskenfragen den Fragentyp Gleichung. So, ich kann jetzt hier zunächst mal, wo eigentlich der Fragetext hinkommt, kann ich jetzt diese Generierung von der Zufallszahl vornehmen. Das funktioniert eigentlich relativ einfach. Man benutzt dazu das sogenannte Expression Script, was man mit geschweiften Klammern öffnet und dann auch wieder mit geschweiften Klammern schließt. Und dann schreibe ich hier einfach RAND in Klammern 1,2. Damit sage ich also, es soll eine Zufallszahl gebildet werden zwischen 1 und 2. Also es wird dann einfach zufällig die 1 generiert oder die 2. Wenn Sie mehr Gruppen bilden wollen, zum Beispiel 5 Zufallsgruppen, dann würden Sie hier eben 1 bis 5, also 1,5 schreiben. Und dann können wir das Ganze mit geschweiften Klammern auch wieder schließen. Damit würde jetzt eine Zufallszahl generiert werden und im Prinzip könnten wir damit schon arbeiten. Allerdings wollen wir uns noch für einen kleinen Spezialfall wappnen und zwar könnte es ja sein, dass die Befragten im Fragebogen hin und her springen und dann wollen wir, dass da nicht immer wieder eine neue Zufallszahl generiert wird, sondern wenn einmal eine Zahl generiert wurde, wollen wir, dass es auch bei der Zahl bleibt und deshalb müssen wir hier noch ein kleines bisschen den Code anpassen und zwar arbeiten wir dafür mit IF-Bedingungen. Wenn Sie dafür nochmal genauere Informationen haben wollen und nochmal ein anderes Beispiel, schauen Sie auch gerne nochmal in mein Video rein mit dem Titel Lime Survey Expression Script. Und zwar funktionieren diese IF-Bedingungen so, dass ich jetzt in Klammern sagen kann, welche Bedingung soll erfüllt sein. Und da sage ich einfach mal, IS EMPTY in Klammern Gleichung. Das heißt, es soll zunächst mal geprüft werden, ob diese Gleichungsfrage noch leer ist, also ob da schon was reingespeichert ist oder nicht. Und dann können wir nach dem Komma sagen, wenn das der Fall ist, wenn also diese Gleichungsfrage bisher noch leer ist, dann soll diese Zufallsauswahl zwischen den Zahlen 1 und 2 erfolgen. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, wenn also schon was drinsteht in dieser Gleichungsfrage, dann soll einfach die Zahl genommen werden, die schon in der Gleichungsfrage drinsteht. Also Sie sehen hier die Struktur von diesen If-Bedingungen. Man sagt zunächst mal mit If in Klammern, was geprüft werden soll, in diesem Fall also, ob diese Gleichungsfrage leer ist oder nicht. Dann sagt man, wenn die Gleichungsfrage leer ist, dann bitte eine Zufallszahl generieren zwischen 1 und 2. Und falls die Bedingung nicht erfüllt ist, dann bitte die Zahl nehmen, die schon in der Gleichungsvariable drin steht. So, hier fehlt noch eine Klammer zu. Und dann können wir im Prinzip direkt mal gucken, ob es funktioniert, indem wir hier Speichern klicken. Und dann sehen wir hier, dass der Code hier ohne Fehlermeldung angezeigt wird, also es scheint schon mal funktioniert zu haben. So, und dann haben wir eigentlich schon das Wichtigste gemacht, nämlich diese Generierung von der Zufallszahl. Und im zweiten Schritt können wir jetzt einfach unsere Fragen eingeben und dann jeweils bei der Relevanzgleichung eingeben, dass die Frage nur dann gestellt werden soll, wenn die Befragten zu einer dieser beiden Gruppen gehören. Dafür gebe ich jetzt innerhalb dieser Fragengruppe noch mal eine weitere Frage ein. Die eine nenne ich einfach mal Q1. Und auch im Fragetext schreibe ich nochmal Q1 rein. Sie würden natürlich dann da reinschreiben, was Sie die Befragten dann fragen wollen. Und hier rechts bei der Relevanzgleichung können wir jetzt eintragen, wann den Befragten diese Frage hier gestellt werden soll. Falls Sie Re die Relevanzgleichung noch nicht kennen, schauen Sie auch gerne mal in mein Video rein mit dem Titel Lime Survey Relevanzgleichungen zum Filtern nutzen. Wir möchten also einen Filter setzen, sodass nur die Befragten, die der Gruppe 1 zugeordnet wurden, diese Frage 1 hier gezeigt bekommen und die anderen sollen die Frage 2 gezeigt bekommen. Also kann ich hier reinschreiben, Gleichung ist gleich, dann immer an das doppelte Gleichheitszeichen, denken 1. Somit bekommen nur die Befragten, die die Bedingung erfüllen, dass sie in Gruppe 1 der Gleichungsfrage sind, diese Frage hier angezeigt. Speichern und neu. Und dann kann ich direkt die zweite Frage anlegen, die nenne ich Q2. Ich schreibe hier in den Fragetext auch nochmal Q2 rein. Und dann, wie gesagt, in der Relevanzgleichung kann ich hier dann schreiben, Gleichung gleich gleich 2. So, speichern. Oh, hier habe ich einen Fragecode falsch eingegeben. Da muss natürlich Q2 stehen, damit das nicht derselbe Code ist wie bei der vorhergehenden Frage. So, speichern. Und damit haben wir es im Prinzip auch schon geschafft. Ich zeige jetzt nochmal, wie das Ganze aufgebaut ist. Sie haben als erstes diese Gleichungsfrage, die also prüft, ob schon eine Zahl in der Gleichungsfrage drinsteht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird hier mit dieser Random-Funktion eine Zufallszahl generiert. Wenn man hier so drüber hovert, wird es auch hier direkt angezeigt. Ich generiere eine Zufallszahl, ganze Zahlen äh, eben zwischen 1 und 2. Das heißt, dort können das eben nur die Zahlen 1 und 2 sein. Und dann kommt ähm, die Gleichung. Das heißt also, die Zahl, die in der Gleichung drinsteht, wird eingetragen, falls schon eine Zahl drinsteht. So, und dann haben wir eben die Q1. Das ist die erste Frage. Und da haben wir als Relevanzgleichung Gleichung gleich gleich, gleich 1 eingegeben. Und bei der 2 Gleichung gleich, gleich gleich 2. Okay, dann wollen wir das Ganze mal testen, indem ich hier auf Umfrage Vorschau gehe. Und dann sehen Sie jetzt hier, sobald die Fragen auftauchen, erscheint hier zunächst mal die generierte Zahl, also die 2. Und dazu passend dann die Frage 2. Also, es hat im Prinzip schon mal funktioniert. Es wurde hier jetzt in diesem Fall die Zahl 2 generiert und dann eben passend diese Frage 2 angezeigt. Was jetzt noch ein bisschen stört, ist natürlich, dass diese Zahl, diese Zufallszahl hier auch im Fragebogen angezeigt wird für die Befragten. Und das können wir natürlich abschalten. Dafür gehe ich hier nochmal zurück in die Fragegleichung, gehe hier auf Bearbeiten und dann können Sie hier auf der rechten Seite unter Anzeige können Sie dann einstellen, dass diese Frage immer versteckt werden soll. an. Das heißt also, dass die Frage dem Befragten nicht angezeigt wird, sondern dann nur im Hintergrund diese Zuordnung zu Gruppe 1 oder 2 zugenommen wird und dann nur die entsprechende Frage, Frage 1 oder Frage 2 angezeigt wird. Soweit als kurze Einführung zur Bildung von Randomisierungsgruppen in Lime Viel Erfolg bei der Umsetzung.